Das Projekt DIGOSMILZ steht für digitale Ortsnetzstationen mit multifunktionalen Energie- und Leistungsserver und ist ein Projekt der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen im Sektor Energie, genauer gesagt im Bereich der elektrischen Energieversorgung. Ich bin Timo Busse und Innovationsmanager für intelligente Netztechnik beim Verteilnetzbetreiber westfalen Netz in Paderborn. Unser Netzgebiet erstreckt sich mit 6.400 Quadratkilometern über die Region Ostwestfalen-Lippe und Südniedersachsen. Mit fast insgesamt 34.000 dezentralen Anlagen besitzen wir bereits heute eine Einspeisemenge von 1,9 Gigawatt, was einem Anteil von über 50 Prozent an erneuerbarer Energieeinspeisung im Stromverteilnetz entspricht. Sie stammen zum überwiegenden Teil aus PV- und Windkraftanlagen. Über ganz Deutschland gesehen liegt der Anteil noch deutlich unter 50 Prozent. Die Garantie einer sehr hohen Versorgungssicherheit und Qualität ist für uns von größter Relevanz auch wenn durch zukünftige erneuerbare Energieanlagen, Elektromobilität und elektrische Wärmeanlagen sich das Verhalten des Verteilnetzes verändern wird. Für diese zukünftigen Herausforderungen haben wir mit dem Team des Fachgebietes Elektrische Energieversorgung der Fachhochschule Südwestfalen Soest unter der Leitung von Prof. Dr. Egon Ortjohan dieses Projekt initiiert. Prof. Ortjohan ist ein Experte im Bereich der Entwicklung von intelligenter Stromverteilnetztechnik und seit 2014 mit Westfalen Gesanetz im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Im Rahmen des Projektes wird konventionelle und digital intelligente Stromverteilnetztechnik verheiratet und am Übergang zwischen einem Nieder- und Mittelspannungsverteilnetz im realen Ortsnetz der Gemeinde Borchendetel integriert. Zur Stabilisierung des elektrischen Energienetzes wird ein hochinnovativer Netzregler mit Batteriespeicher kombiniert. Bei fast 2 Millionen Anlagen für erneuerbare Energie und rund 600.000 600. konventionellen Ortsnetzstationen verteilt auf 890 Verteilnetzbetreiber in Deutschland ist der Projektansatz für jede Region und Kommune übertragbar, da eine sichere und zuverlässige Energieversorgung überall garantiert werden muss. Dieses Leuchtturmprojekt läuft seit Anfang 2019 und geht noch bis Ende 2021. Das Gesamtprojektvolumen beträgt 1,7 Millionen Euro. Mit der Automatisierung und Digitalisierung elektrischer Verteilnetze gehen wir somit in ein neues Zeitalter. Vielen Dank.